Hey Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial-Video von mir, dem Noncrafter. Und in diesem Video möchte ich euch die App VN oder Vlog Now vorstellen. Nachdem ihr unter New Project ein neues Projekt erstellt habt, könnt ihr ganz einfach ein Video hinzufügen. Mit dem Split-Tool könnt ihr das Video teilen. Wenn ihr das Video an zwei Stellen im Video teilt und dann den abgetrennten Teil löscht, habt ihr einen Teil rausgeschnitten. Unter Filter könnt ihr die Farben des Videos bearbeiten. Unter Speed könnt ihr, wie der Name schon sagt, die Geschwindigkeit des Videos auf zwei unterschiedliche Weisen verändern. Mit dem Trim Tool könnt ihr das Video kürzen. Unter VX könnt ihr solche Effekte hinzufügen und bei diesen dann auch die Geschwindigkeit und Position einstellen. Mit dem Plus-Symbol zwischen den Clips könnt ihr Übergänge hinzufügen. Wenn ihr es einmal zwischen zwei Clips nicht seht, müsst ihr einfach nur etwas heranzoomen. Wenn ihr auf die Spalte über eurem Video klickt könnt ihr Sticker, aber auch Videos und Bilder hinzufügen und diese auch mit einem funktionierenden Chroma-Key bearbeiten. Leider könnt ihr diese Clips in eurer Timeline nicht verschieben, was teilweise ziemlich nervig ist. Wenn ihr auf das Layer darüber klickt, könnt ihr einen Text hinzufügen und bei diesem die Schriftart und Farbe einstellen. In dem Layer wieder darüber könnt ihr Musik hinzufügen. Unter Export könnt ihr euer Video dann exportieren und dort dann auch alle möglichen Werte einstellen. Um euer Video dann auch wirklich zu speichern, klickt ihr einfach auf Save to Album. Außerdem könnt ihr die Text- und Videolayers animieren. Wenn ihr wollt, dass ich dazu noch ein extra Tutorial mache, schreibt es in die Kommentare. Außerdem habe ich einen alten Kanal von mir als Tutorial-Kanal reaktiviert. Dort will ich Tutorials ohne viel Gelaber hochladen. Ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.